Herzlich willkommen zu audiato.at, dem Grundrechteblog zur Pandemie. Menschenrechte sind in dieser Pandemie fast abgeschafft. Das darf aber nur aufgrund einer Begründung passieren, die rechtsstaatlich ist, die mit unseren Grundrechten auch vereinbar ist. Audiato et Alterapaz bedeutet, dass in der Entscheidungsfindung auch die andere Seite gehört werden muss. Mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt in Baden-Berlin. Vieles, was in diesem Videoblog gesagt wird, wird Sie vermutlich überraschen. Vermutlich haben Sie im letzten Jahr etwas komplett anderes gehört. Bei dem Test handelt es sich um ein Medizinprodukt. Der Test darf laut Zulassung nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die Abnahme der Proben darf nur von einem Arzt durchgeführt werden. Die Durchführung durch Laien ist potenziell fehlerbehaftet. Kann nicht zwischen SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 unterscheiden. Der von der Firma Roche verwendete Test enthält ausdrücklich folgende Testinformation als Hinweis. In der ersten Spalte ganz oben. Dieser Test dient zum Nachweis von Antigenen des SARS-CoV-2-Virus bei Personen mit Verdacht auf Covid. Punkt. Verdacht heißt Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber etc. Verdacht heißt nicht, möglicherweise kann es sein, dass... Weiters heißt es in der Produktbeschreibung in der zweiten Spalte nach der Überschrift Einschränkungen des Verfahrens wie folgt. Das Testergebnis sollte nicht als alleinige Grundlage für Entscheidungen verwendet werden. Es ist im Zusammenhang mit kürzlich erfolgter Exposition des Patienten, dessen Anamnese sowie klinischen Anzeichen und Symptomen, die auf Covid-19 hindeuten, zu interpretieren. Wer von Ihnen war schon auf einer Teststraße? Wer von Ihnen hat dort Menschen gesehen, die klinische Anzeichen und Symptome hatten? Also sprich, der mit verrotztem Gesicht verhustet dort steht, in der, in der Reihe steht, Schlange steht und hustet und sich dann testen lässt. Bei einer Fehlerquote von nur einem Prozent, bei 100.000 sind es 1.000 Leute, die jeden Tag falsch getestet werden, falsch positiv getestet werden. Sind es 300.000, sind wahrscheinlich 3.000 falsch. Meine Mandanten und mir stellt sich die Frage, warum daher überhaupt Massentestungen? Da die große Anzahl der negativen Schnelltests nicht gezählt wird, ist die Statistik des Anteils positiver Ergebnisse seit Oktober 2020 zunehmend verfälscht und somit ohne Aussage. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Die derzeit propagierte nationale Teststrategie ist teuer und mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzlos. Angezeigt wäre es, die Testungen auf Personen mit hohem Infektionsrisiko zu fokussieren, um die Vortestwahrscheinlichkeit und damit die Aussagekraft des Testergebnisses zu erhöhen. Alles Dinge, die seit mittlerweile einem Jahr zahlreiche Experten fordern, einzig ihr Ruf wird nicht gehört. Der von der belangten Behörde ständig verwendete Begriff der Neuinfektionen ist irreführend. Warum? Weil durch eine Testung nicht festgestellt werden kann, wann eine Infektion erfolgt ist, also ob sie tatsächlich neu ist. Jede positive Testung an einer Person wird gezählt. Wird eine Person zum Beispiel fünfmal positiv getestet, so werden fünf Neuinfektionen in die Statistik aufgenommen. Das heißt, wir haben eine massive Unverhältnismäßigkeit zwischen ein Zustand, wo wahllos Menschen getestet werden. Jeder, der in die Arbeit fahren muss, in einem bestimmten Bezirk wohnt. Es wird nicht erfasst, wie viele Krankheitssymptome die betreffende Person hat, ob gewisse Vorerkrankungen da sind oder ob diese Person irgendwelche Krankheitssymptome zeigt. Alles nicht der Fall. Wenn man jetzt schon Massentests veranstaltet, dann sollte das wenigstens in einem Verhältnis zur Bevölkerung erfolgen, sodass man ein repräsentatives Ergebnis erlangt. Sonst kann man im Grunde genommen auch den Pariser Wasserstand aufzeichnen. Es wird eine ähnliche Aussagekraft dahinter liegen. Was noch dazu kommt, auch die Zahl der Hospitalisierungen ist ähnlich wie bei den Neuinfektionen kritisch zu hinterfragen. Sie ergibt kein richtiges Bild, weil die konkrete Ursache für die Hospitalisierung unbekannt ist. Also praktisches Beispiel. Es kommt jemand ins Krankenhaus mit einem gebrochenen Fuß. Dort wird ein PCR-Test gemacht und er wird positiv getestet. Diese Person ist nicht wegen SARS-CoV-2 im Krankenhaus, sondern wegen einem gebrochenen Fuß. Dann wird man auch feststellen, dass die Aussage, ob eine Person positiv oder negativ getestet ist, rein gar nichts über die epidemiologische Lage aussagt. Noch einmal kurz zu den Intensivstationen. Wenn es sich dann um Menschen handelt, die auf der Intensivstation landen, die jünger sind, dann sollten, sollte uns bewusst sein, dass es sich hierbei tendenziell eher um Übergewichtige handelt, Menschen, die an Diabetes leiden oder an sonstigen Krankheiten. Die gesunden sportlichen, die es erwischt, die haben es gemeint, dass ihr D3-Spiegel relativ niedrig ist. Das Thema Vitamin D3 ist ein sehr kontroversiell diskutiertes Faktum ist, dass auch derartige Studien genauestens zu lesen sind. Man kann schon leicht sagen, man gibt einem Patienten einem, weiß ich nicht, 400 Einheiten pro Tag und vergleicht dann, ob das sich irgendwie ausgewirkt hätte. Das ist allerdings jenseits des Messbaren, weil die Gabe viel zu gering ist. Es müsste höher dosiert vorgegangen werden, um aussagekräftige Ergebnisse aus einer Studie ziehen zu können. Zu den Todesfällen. Nur weil einer zufällig in zeitlicher Nähe zu seinem Tod positiv getestet wurde, kann man doch schon lange nicht sagen, dass diese Person an Covid-19 verstorben ist. Nach dem amtlichen Dashboard der AGES wird jeder, allerdings jede verstorbene Person, die zuvor positiv getestet wurde, in der Statistik als COVID-Toter geführt. Unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen einer Viruserkrankung oder mit dem Virus an sich aufgrund einer anderen Ursache verstorben ist. Also der Virusträger, der halt, weiß ich nicht, einen Autounfall hatte zum Beispiel. Zudem wurden zumindest zeitweilig, der alles, verzerrende Befehl ausgegeben, als Todesursache Covid-19 bei jenen Menschen anzugeben, die in den letzten 28 Tagen vor ihrem Tod positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. In den letzten 28 Tagen. Da kann an etwas völlig anderem verstorben sein. Aber in den letzten 28 Tagen hat es einen positiven Test gegeben und daher ist ein Corona-Toter. Deutschland schafft es, Russland schafft es. Zahlreiche andere Staaten schaffen es ebenfalls, die weitaus größer sind als wir zusätzlich zu erheben, ob die Person bestimmte Krankheitssymptome zeigt oder nicht. Wir reduzieren uns einzig und allein auf ja oder nein, positiv oder negativ und interessieren uns überhaupt nicht für die Hintergründe. Und das ist ein Kardinalfehler. Wie es anders gehen kann, zeigt uns Berlin. In Berlin haben alle Amtsärzte gesagt, man sollte Lockerungen nicht mehr an die Inzidenz knüpfen. Dennoch hält die belangte Behörde und mit ihr der Gesetzgeber eisern an dem Inzidenzwert pro 100.000 fest. Je kleiner die Region, desto weniger Aussagekraft besitzt der Inzidenzwert. Wann kommt das endlich auch im Gesundheitsministerium an? Wann kommt das endlich auch im Nationalrat an? Bei anderen Mitmenschen verursachen diese Form der Datenaufbereitung eigentlich sehr irrationale und fast schon verzweifelte Reaktionen. Eine ältere Dame zum Beispiel in Baden, die geht seit sicher seit April, Mai 2020 nicht mehr aus dem Haus. Sie lässt sich das Essen nach Hause bringen, sie geht nicht mehr einkaufen, sie verschanzt sich in der Wohnung, sie hat mit kaum Menschen mehr Kontakt, die Kinder rufen nur mehr an und sie dürfen sie persönlich nicht mehr sehen. Das ist das Ergebnis einer wirklich schlecht aufbereiteten Informationspolitik mit schlampig erhobenen Daten, ohne jegliche Grundlage. Wohin führt denn das alles? Anfang 2020 wusste niemand, was auf uns zukommt. Mittlerweile haben wir aber einen erheblichen Zugewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und trotzdem handeln Parlament und Regierung noch immer, als wüssten sie rein gar nichts davon.